Nochmal einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung heute Abend, die pünktlich natürlich wie immer 19.30 Uhr beginnt. Jetzt ein bisschen warm schreiben, warm chatten und äh, ja, ein kleines Video, das auch schon einen guten Freund vor, vorstellt, den wir jetzt natürlich nachher live erleben. Aber habt erstmal Spaß ja, mit äh, einem ja, Video, das schon ein paar Tage älter ist, aber ich habe mir vor ihm sagen lassen, dass er an dieser Form arbeitet, die wir auf diesem Video sehen. Und äh, ja, schaut es euch an. gerade noch im Video und hier ist auch schon live hier. Ich äh, bin heute nur der, ja, der Obermoderator hier im Hintergrund, der den technischen Zusammenhalt gewährleistet ja. Viel Spaß, meine lieben Freunde, äh, mit Mirko und dann mit einem Spezialgast, den wir Mirko gleich noch Bitte. vorstellen wird. Und äh, schnallt euch an, das wird ein toller, ein toller ja. Abend. Ja, ein halbstündiger bis dreiviertelstündiger. Also bis gleich. Ciao, ciao. So, einen wunderschönen guten Abend alle zusammen, wunderschönen Abend Dirk in Marbella, hier grüßt euch der Mir Ribul gerade vorher noch auf dem Video, das Video muss ja wahnsinnig viel Staub drauf haben, das ist sowas von uralt, aber es stimmt, ich habe es reingeschrieben, wo hast denn das ausgegraben Dirk, da geht's wieder hin, lieber Dirk, dank 5 und Fix, aber mehr dazu dann vielleicht zu einem anderen Thema, ja, es geht heute um ein spannendes Thema, was wir haben, und zwar um U of Und ich wünsche allen mal einen recht schönen guten Abend. Eine Frage bin ich gut zu hören. Und könnt ihr auch das Video sehen. Heute keine Vorhänge, sondern heute sind Bilder im Hintergrund. Sehr gut, alles passt. Kerstin, Danke. Ja, ja, perfekt, super, so liebe ich das. Ja, heute Abend erwarten wir uns wirklich, und ich freue mich riesig drauf, ein langjähriger Freund, äh, einer meiner Mentoren, äh, auch hier bei mir in meinem Service-Office, der mich besucht, und ich habe das natürlich gleich genutzt, und wir haben das natürlich auch so geplant, dass wir das wirklich äh, heute gemeinsam machen. Für diejenigen, die neu dabei sind, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Mirko Ribul. Ich habe dieses Jahr geheiratet. Die Dr. Judith Zanto, meine Frau und Ungarin, lebt aber in der Schweiz. Und die meisten kennen mich wirklich aus dem Weiterbildungsbereich. Ich habe zwölf Jahre erfolgreich Seminare gemacht und mit meinem eigenen Seminarkonzern oder Unternehmen. Habe dann fünfeinhalb Jahre Pause gemacht, weltbereist und habe so eine Liste gehabt, was man alles noch so tun kann und bin seit sechs Jahren, sechseinhalb Jahren wieder hier in der Schweiz und vorher bin ich nur gereist, habe dann mein, mein Ausgangsort zum Reisen hab ich dann in Spanien gehabt wegen dem Wetter, weil hier ist immer so neblig und kalt und trüb. Aber muss eins sagen, es ist natürlich eins der sichersten Länder und ja, und äh, es ist zwar so, wettertechnisch, ganz schlecht, aber man kann gut Geld verdienen hier und es ist eine gute Basis. Ich habe meine Karriere begonnen als Autoelektriker und habe dann schon früh gemerkt, das kann es nicht gewesen sein, da muss es noch mehr geben und bin dann in den Vertrieb kennengelernt, gleich mit 20, habe dann nach ein paar Monaten schon den ersten Umsatzwettbewerb gewonnen und dann hat mich das Unternehmen nach Hawaii geschickt für 10 Tage und äh, ja, und dann war es für mich geschehen, das war gigantisch und diese ganze Zeit hat mich dieser Vertrieb immer auf Weiterbildung umgeschickt, so dass ich dann mit 26 die TAM gemacht habe, die sogenannte Trainerakademie in Deutschland und äh, habe dann aus dieser TAM heraus dann mein eigenes Seminargeschäft aufgebaut. Mehrere Büch Buchtitel habe ich geschrieben, könnt ihr auch bei Amazon heute immer noch bestellen. Also das eine heißt Entscheide Dich Jetzt, das ist eine überarbeitete Version, und daraus gibt es auch ein Hörbuch. Und das nächste Buch war dann Wir sind Wissensriesen, und aber Realisierungszwerge. Wir wissen sehr viel, auch ich selber, aber es kommt heute genau das Thema, wo genau das schreibt, was müssen wir tun, dass wir dieses Wissen, diese 1000 PS, die in uns stecken, wirklich auf den Boden bringen und Gas geben können und wirklich vorwärts. In meiner ganzen Karriere habe ich natürlich auch gesehen und wo ich die Welt bereist habe, es geht nicht allen genau gleich gut wie wir. Und da habe ich auch in Zentralafrika, das war 2006, habe ich diese Schule hier hinten, die heute immer noch aktiv ist, da werde ich im Januar wieder da sein. Äh, wenn es politisch wieder ein bisschen ruhiger ist in Zentralafrika, äh, werde ich die wieder besuchen mit Nachhaltigkeit. Äh, die Presse hat dann geschrieben, der Schweizer Mirko verwirklicht Hilfsprojekt in Zentralafrika, vom Automechaniker zum Honorarkonsul, das stimmt auch, da habe ich auch mal, damit ich einfacher reisen konnte in den Ländern, damit das da nicht immer mit Visum und so, das war so eine einfache Angelegenheit, habe ich immer noch aufrecht und ja, das mal zu meiner Person, das heißt wenn man gutes Geld verdient, soll man auch den Weg teilen. Viele Presseberichte, Medienberichte und vor etwa einem Jahr oder 15 Monate so, ist der Dirk Höllrich auf mich zugekommen und hat gesagt, du, es gibt was Neues, das ist der Hammer, das wäre doch was für dich. Du wolltest doch schon immer wieder was in der Vertriebsbereich machen. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin im Versicherungsbereich tätig, seit sechs Jahren wieder, im äh, Ausbildung, im Verkauf, im Vertrieb, ah, bei der größten Gesellschaft, die es gibt in der Schweiz. Ja, und äh, es gefällt mir, aber es befriedigt mich nicht hundertprozentig. Und äh, weil der Drang ist wieder, Reisen mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und was Gigantisches aufzubauen. Ich habe gestartet damals, bin angesprochen worden vom Dirk und gesagt, komm, wollen wir nochmals Gas geben. Das ist auch der Grund, warum ich mich verpflichtet habe und commitment habe und gesagt habe, ich mache das äh, und setze meine Zeit ein, mein, meine Kapazität, mein Projekt, natürlich nicht äh, 160 Stunden die Woche, äh, aber immer jede Woche ein paar Stunden und steht der Tropfen hüllt den Stein. Äh, in Paris am 29.06 war es dann offiziell Ribul-Trainings-AG, sprich habe ich mich qualifiziert zum Fünfstag. Und daraus ist eigentlich auch immer wieder entstanden und in dieser Phoenix-Entwicklungsphase vom Phoenix-Team habe ich natürlich auch immer mit meinen Freund darüber geredet, wenn der Winterveränderung weht, in der Wirtschaft bauen die einen Menschen Mauern, die versuchen alles zu halten, dass sie nichts verlieren, dass sie die Stellen halten können, äh, äh, aber Leider funktioniert es in der Wirtschaft. Es wird heute ganz massiv bestraft, alles. Draußen in der großen Wirtschaft, man schaue hier mal in der Schweiz, die Alstom, 1200 Arbeitsplätze, 1200 Familienväter, die ihren Job verloren haben wegen der Fusion mit GA, äh, mit General Electric. Äh, man liest es überall: äh, Burger, wieder 300 Leute, nicht nur in der Schweiz. Logisch, wir jammern auf hohem Niveau, sind erst bei einer Arbeitslosigkeit von etwa 4%. Aber das sind natürlich Auswirkungen und in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ich denke einfach, dass es an der Zeit ist, dass wir die Segel neu ausrichten müssen. Wir können den Wind nicht gebieten, aber wir können die Segel neu ausrichten. Und glauben Sie, wenn es zur Wirtschaft weggeht, wird es auch zu Versicherungen in Zukunft schlechter gehen, weil die Menschen sagen, Für was soll ich, was soll ich denn noch absichern, ich habe ja gar nichts mehr. Also das ist so ein wichtiges Thema für mich, wo ich einfach sage, das funktioniert. Ich freue mich, dass mittlerweile noch einige neu dazugekommen sind, und dass es auch geklappt hat mit den Einstieg und mit den Zugängen. Und ich möchte Ihnen jetzt eine Person vorstellen, wo gefühlt über 50 Jahre kenne. Und äh, die uns heute Abend und die uns auch im Phoenix-Team wirklich äh, unterstützt, ja. und wir haben auch einige Projekte für 2017 jetzt heute schon besprochen, morgen früh sicher auch noch, und diese Person hat mich kennengelernt beim einem riesen Projekt, wo ich ganz frisch Seminartrainer geworden bin, bei der TAM, ich war da beim großen Projekt, da waren, haben die Ausbildungsleiter, Trainer, Weiterbildungsleute gesucht, Coaches gesucht für eine deutsche Automarke und ich war da in diesem Auswahlkriterium, in diesem Assessment Center und da habe ich ihn kennengelernt. Da war ich 28, also ja, weit über 20 Jahre her. Mehr wie, oh, meine Gott, bin ich alt geworden. Aber man fühlt sich ja nur so alt, wie man sich fühlt und nicht wie es im Ausweis drin steht. Habe ich ihn kennengelernt und ich habe da einen Kurzvortrag von sieben Minuten machen dürfen und das war so ein Assessment Center, so ein Auswahlverfahren und der war mit dem ganzen Verwaltungsrat und mit den Marketingleuten da. Und ich war damals 28, jung, Spund. noch keine Referenzen. So haben wir uns kennengelernt, er hat mich dann in der Kaffeepause angesprochen, er hat ihm gut gefallen. ja Und so sind wir zusammengekommen und das hat aus einer geschäftlichen... Ebene heraus, hat sich das entwickelt über die letzten 20, 22 Jahre und äh, heute ist eine gute Freundschaft daraus entstanden und äh, ja und ich freue mich, dass auch er der Wind der Veränderung weht. Wir machen nämlich heute das erste Mal ein Webinar, wo er als Referent ist, mit dieser ganzen neuen Technik und das freut mich, dass auch er immer noch aus seiner Komfortzone wächst. Äh, die meisten kennen ihn, einige haben ihn in Wiesloch auf unserem Event kennengelernt, mein Freund der Vinzenz Baldus. Ja, er ist einer der erfolgreichsten Coaches, den es gibt in Deutschland und er hat äh, ganz wahnsinnig wirklich Fachwissen, Kompetenz und eine Referenzliste. Es ist gigantisch, was er die letzten Jahrzehnte gemacht hat. Bei diesem Autokonzern haben wir über drei Jahre 40.000 Teilnehmer ausgebildet. Er ist heute immer noch sehr stark in der Automobilindustrie, international, General, Electric, General Motors, Porsche, VW, also überall ganz verschiedene äh, Werke und Modelle. Und er ist für mich der äh, Inbegriff, was über das Thema Kundenservice und Kundenzufriedenheiten, wo er wirklich sagt, wer dient, verdient, ist eins seiner Bestseller geworden. Und ja, dann möchte ich mich nicht mehr länger aufhalten. Erleben Sie selber. Wir werden uns nach seinem Referat nochmals kurz hören und sehen, um dann diesen gelungenen Abend miteinander zu gestalten. Das war's von meiner Seite. Ich gebe jetzt Wort ab an den Vinzenz Baldus, der bei mir im Homeoffice zwei Tischreihen weiter drüber sitzen, vielleicht muss ich ihn dann unterstützen, aber ich freue mich, dass das geklappt hat. Danke vielmals und lieber Vinzenz, viel Spaß mit der neuen Technik und danke, dass du dir heute Zeit genommen hast für unser Meeting. Bis gleich. Die Technik ist mein linker Fuß. Meine... Älteste Tochter, auch schon 40 Jahre alt, sagt: Du bist auf die Welt gekommen mit zwei linken Armen und daran lauter Daumen. Aber im Moment sehe ich, funktioniert alles. Ja, Mirko hat viel von uns beiden erzählt und Mirko gehört ganz sicher zu den ganz verlässlichen Größen, die man im Leben braucht. Freunde, die da sind, auch wenn man mitten in Australien hängt und ist nur zu faul, weil man trocken gefahren hat, bis zur nächsten Oase zu laufen und sich Sprit zu holen. Dann ruft man einen wie Mirko an und fragt ihn, ob er nicht in den nächsten Flieger steigen kann und einen Kanister Benzin vorbeibringen kann. So viel dazu. Warum fasziniert mich Phoenix? Phoenix fasziniert mich, weil hier Dinge umgesetzt werden, die ich seit Jahrzehnten wirklich in Unternehmen mal mehr, mal weniger erfolgreich implementieren darf. Die persönliche Einstellung ist der Motor unseres Lebens. Und wir werden heute von, äh, de, von Politikern, auch von Kirchen, von Gewerkschaften dahin gebracht, dass wir unsere Selbstständigkeit äh, abgeben, in die Hände dieser Funktionäre legen, die alles andere wollen, nur nicht den eigenbestimmten Menschen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass jeder von uns, äh, die, die heute Abend dabei sind, haben ja schon einen ganz gewichtigen Schritt getan, ganz wertvollen Schritt getan, dass wir uns besinnen, weshalb wir auf dieser Welt sind. Die Verantwortlichkeit für das eigene Tun, das ist der Sinn unseres Lebens. Und was sich daraus ergibt, das kann ein Team wie Phoenix in ganz besonderer Weise positiv beeinflussen. Network-Business generell ist People-Business. Es geht hier äh, nicht von Business to Business, sondern von Mensch zu Mensch, von Persönlichkeit zu Persönlichkeit. In dem Zusammenhang äh, erwähne ich auch immer gern diesen Begriff Personal. Personal ist eine geschlechtsneutrale Masse Mensch. Die Zukunftsherausforderungen äh, können Unternehmen nicht mehr meistern, wenn sie Personal haben. Sie brauchen Persönlichkeiten mit äh, Talenten, die sie aber nicht nur... Äh, irgendwo ruhen lassen, sondern die sie entfalten und vor allen Dingen ganz aktiv in ihr Leben einbringen. Ich bin ein geborener Bauernsohn und ich habe so ein paar Grundregeln für den gesunden Menschenverstand oder in Österreich, sagt man, hier in der Schweiz auch, ich weiß es nicht, Mirko, der gesunde Hausverstand, das ist mir hängen geblieben als Österreich, und den sollten wir wieder hervorholen, der ist ein bisschen verschütt gegangen, ich habe so ein paar essentielle Grundregeln lernen dürfen auf diesem Bauernhof. Wer im Januar im Schnee bei uns im Westerwald was essen wollte auf dem Bauernhof, der musste im Herbst irgendwas geerntet haben. Das wiederum ging nur, wenn im Frühjahr jemand was gesät hatte. Das war mein Vater. Bei der Ernte durften wir helfen, aber nicht nur dort. Wir mussten auch im Sommer, wenn damals lag noch niemand auf Malle, ähm, äh, sondern, sondern in Italien und und und waren Schulkolleginnen und Kollegen von mir unterwegs. Wir konnten uns das auf dem Bauernhof nicht leisten, denn wir mussten arbeiten. Das ist das Erfolgsprinzip. Nicht warten, bis sich eine Ernte einstellt, sondern säen, investieren und hart daran arbeiten. Und äh, von vornherein äh, sind mir alle diese Netzwerksysteme suspekt wo gleich damit geworben wird. Entschuldigung Technik, dass zwei Tage später nach Anmeldung der Porsche im Hof steht, so geht das alles nicht. Das Phoenix Team hat eine ganz besondere Bedeutung, nicht nur wie Phoenix aus der Asche, sondern äh, auch hier an meinem Symbol des Delfins, der bis zu acht Meter hoch aus dem Wasser emporschnellen kann sieht man, worum es geht. Es geht um Leistungsfreude und Leistungsfreude und Lebensfreude sind deckungsgleich. Und unser Thema heute ist deine Marke oder meine Marke, ich meine damit jeden Einzelnen und dein Erfolg. Und dazu werden wir in der Zukunft eine ganze Fülle von Leistungsimpulsen geben. Wir geben also bewusst keine Erfolgsimpulse, weil das etwas vorwegnimmt, was man sich erst verdienen muss. Deshalb haben wir uns, Dirk und Mirko und ich, entschieden, das ganze Thema die Phoenix Team Leistungsimpulse zu nennen. Dazu werden Beiträge in den Newslettern kommen. Dazu wird es äh, äh, Impulse geben in Events, bei Meetings, es wird Bücher, es wird Videoblogs, Snack-Contents im Internet geben, sodass daraus so ein, ein richtiges System der persönlichen Weiterentwicklung werden kann. Was ist das Besondere an Phoenix? Das Besondere sind drei Bestandteile. Es sind tolle, hervorragende Produkte. Es sind tolle, herausragende Prozesse. Und es sind vor allen Dingen tolle, außergewöhnliche Persönlichkeiten, die dort zusammenwirken. Das sind immer die drei P, die in jedem Business, in jedem Geschäft eine große Rolle spielen. Und die Zentrale ist das letztgenannte, das sind wir selber, die Persönlichkeiten. Technik? Ja Technik? Ja so, ah. Ich bin Inhaber dieser beiden Institute, die Serviceschule und die Textwerkstatt, bin Wirtschaftscoach mit den Schwerpunkten auch Leitbild und Leistung in Unternehmen, Service und Exzellenz und Mitarbeiter und Entwicklung. Mitarbeiter heißt Führungskräfte und Mitarbeiter äh, und Entwicklung. Der Leistungscoach für die Leistungskultur in Unternehmen, denn Unternehmen sind keine Tagesstätten äh, für Erwachsene mit ergotherapeutischer Betreuung, sondern Leistungszentren der Service Coach für die optimale Qualität der Kundenbetreuung, denn das entscheidet letzten Enden, Endes, das gilt auch für alle im Phoenix Team. Die Produkte sind unverändert äh, gut, sehr gut, außergewöhnlich. Und dennoch geht es im Network Marketing in erster Linie um die Qualität meiner Teambetreuung, Teambetre äh, meiner Downline. Ähm, mir geht das immer schwer äh, über die Lippen, weil Downline so ein sachlicher fachlicher Begriff ist, der sagt gar nicht aus, um was es geht. Mir fehlt da wirklich die Persönlichkeit. Vielleicht können wir da irgendwo noch was dran ändern. Und der Personal Coach für die persönliche Entwicklung von Führungskräften und Mitarbeitern. Das ist das Symboltier, obwohl das ein faszinierendes Tier ist, das Symboltier für die, ja, für die Leistungsempfänger. Es ist die Einstellung, die entscheidet, Das Nilpferd ist schwerfällig träge und sagt sich eventuell heute schon im Alter von 32 nur noch 28 Jahre bis zur Pension. Es gibt ein Leben vor der Rente. Das haben Wissenschaftler jetzt herausgefunden. Viele nehmen sich vor, das Leben geht los, sobald du in Rente bist, oder besser in Pension, da gibt es was mehr, weil der Staat äh, unser Geld dafür verwendet und da gibt es eben genug. Äh, nein, es gibt ein Leben vor der Rente und es gibt ein Leben vor der Pension. Das Niepferd ist das Symbol für Sozialleistungen mit staatlichem Anspruch und das äh, äh, Leitbild Delfin. Da hat das Kind von Mirko drum gemalt. Das Delfin Symbol der Delfin ist das Symbol für die Leistungsträger. Schönen Dank für die technische Unterstützung, Dirk. Denn der Delfin ist aufmerksamer, engagierter, dynamischer, lebens- und leistungsfreudiger, kooperativer, kommunikativer, äh, kurzum, er besitzt all die Eigenschaften, die wir an Menschen schätzen, die uns helfen, erfolgreicher zu sein. Und das ist die Aufgabe einer jeden Persönlichkeit im Phoenix-Team, nicht nur zu oder nicht zuallererst den eigenen Erfolg zu sehen, sondern mach deine Teammitglieder in deinem Team, mach die erfolgreicher. Dann wirst du als Ernte einfahren, dass du selber erfolgreicher wirst. Das ist eine Frage äh, der persönlichen Einstellung. Diese Welle in der Mitte des Charts, das ist die Welle deiner Entscheidung. Du hast es selber in der Hand. Wenn du das Gefühl hast, es ah, ist alles so schwer, es drückt mich nach unten, ähm, ist aha, ah, ich kriege gerade noch Hilfestellung von Mirko, ja. Ähm, ich kämpfe immer nur ums, ums Überleben. Das sagen heute so viele und vertrauen darauf, dass der Staat das doch irgendwie regeln müsste. Dabei ist gerade das Phoenix-Team eine sehr gute Möglichkeit, ähm, äh, das hinzuzuverdienen, die die zwei drei vier 500 Euro im Monat, die das Schwerste schon leichter machen, sodass du dann langsam emporsteigen kannst. Du musst aber die Entscheidung treffen. Du musst dann nicht warten, bis der Staat vorbeikommt und dich aus dem Wasser zieht, sondern du musst einfach beginnen zu schwimmen. Und dann wirst du sehen, die Welt schaut oberhalb der Wasseroberfläche bedeutend attraktiver aus und dann kannst du auch ein attraktives, ein attraktiveres Leben führen. Es gibt viele, die äh, wirklich diese entscheidenden 300 bis 500 Euro zusätzlich verdienen. Die verdienen sie sich auch. Deswegen heißt dieses Wort so, die bekommen die nicht einfach. Die muss man sich verdienen. Und es gibt Menschen, die können schon sich einiges leisten, einige für nichts die Mitglieder, die können sich schon einiges leisten. Und es gibt auch, natürlich sind das dann weniger als die Masse, die schon davon alleine leben können. Unterhalb der Wasseroberfläche ist Masse. Da bist du wie alle anderen auch. Es gibt viele, die jammern, dass das Leben so schwer ist. Und hier oben, da bist du Marke. Marke besitzt immer einen An, eine Anziehungskraft, eine Sogwirkung. Und die muss ich haben, um bei anderen Menschen äh, erfolgreicher zu sein. Dazu ist es natürlich entscheidend, welche Einstellung ich habe, wenn ich das Leben so unter Wasser, so als Last begreife und äh, die Langeweile äh, mich über die Langeweile beschwere dann darf ich mich wundern, dass die Leichenstarre ziemlich schnell vor der Zeit eintritt. Wenn ich aber, und deshalb sind wir auf der Welt, mit Lust und Liebe und Leidenschaft leiste und lerne, dann kann ich mir auch deutlich viel mehr leisten. Das ist der Sinn unseres Lebens, dass wir mit Lust, Liebe und Leidenschaft leben, meine Einstellung entscheidet. Zuallererst Natürlich gibt es Dinge, die können im Leben dazwischen kommen. Ich weiß auch, wovon ich rede. Die, die dann hier unter Wasser bleiben und ertrinken und darauf hoffen, dass sie irgendjemand rausholt, das sind dann die ewigen Opfer. Und ich bin nicht auf der Welt, um Opfer zu sein, sondern ich möchte lieber äh, positiver Täter sein. Ich möchte zu denen gehören, die nicht zuschauen, wie etwas geschieht, sondern dafür sorgen, dass etwas geschieht. Das ist auch der Hintergrund für diese Leistungsimpulse, die wir geben wollen. Ich möchte hier heute nur einen Überblick geben über die ähm, einzelnen Bestandteile dieses Konzepts. Ähm, und zu jedem einzelnen Begriff, alleine hier auf diesem Chart, wird es Impulse geben, was mache ich damit? Und das beginnt immer von unten nach oben. Wir haben alle Lebenskraft bekommen, die einen etwas mehr, die anderen etwas weniger. Entscheidend ist, was ich mit diesem Potenzial mache. Aha. Ich lerne. Nein. Aha. Aha. Gut. Ja. Ich sage ja, ich bin 66 und fange an zu lernen die Lebenskraft kommt aber dann erst ins Leben, wenn ich mit einer entsprechenden Willenskraft daran gehe, meinen Weg zu machen. Dazu gehört Entscheidungskraft. Es gibt viele Zweifler, es gibt manchmal Dreifler, sagt mein Freund Karl Pilsel, der auch sehr bemerkenswerte Seminare hält, der sagt, es gibt Zweifler und Dreifler, vor drei Wegen, die äh, brauchen ein Jahr, um sich zu entscheiden, welchen Weg gehen sie denn. Und dann bleiben sie mitten äh, auf dem Weg wieder stehen, weil sie wieder unsicher geworden sind. Du musst schon auch mal äh, loslegen und etwas tun. Leistungskraft steht für Ausdauer, dass ich auch etwas über eine längere Zeit leiste. Und dass ich ein Ergebnis erziele, das ist die Schaffenskraft, dass ich auch etwas erschaffen kann, mir einen Markt machen kann und dass Menschen, die bis hierhin das systematisch immer wieder trainiert, ausprobiert haben, die gewinnen dann das Entscheidende, die Ausstrahlungskraft, die hier zur Anziehungskraft führt und jeder im Network Marketing braucht diese Anziehungskraft. Ich brauche die Sogwirkung auf andere Menschen. Die beginnt mit meinem Interesse für die Menschen, aber auch mit dem, was was ich sofort äh, rübergebe. gebe. Äh, meine Ausstrahlungskraft zieht die Menschen an und sie wollen etwas von mir wissen. Und ich äh, als Teil des Phoenix-Teams helfe Menschen, die noch ziemlich in der Nähe der Welle sind im, nächsten, äh, im, im ersten Moment, helfe ich diesen Weg zu gehen und selber auch noch mehr Anziehungskraft zu gewinnen durch tolle produkte tolle prozesse dahinter stecken die betreuungsprozesse und die tollen persönlichkeiten und das ganze gibt dann das phoenix team wir heißt im team immer ich ein team ist nur so gut wie die einzelnen player und wenn ich denke ja gut das team wird schon machen dann wird das team niemals erfolgreich sein können Will er nicht? Will er nicht? Will er nicht? Er will er nicht? Moment. Aha, ja. Das sind die Delfinmerkmale und gleichzeitig meine, deine Persönlichkeitsmerkmale. Man muss dir abspüren, dass du mit höchster, mit größter Leistungsfreude das tust, was du tust. Wenn ich das nicht immer so machen kann, muss ich mir noch mal bewusst machen, was tue ich hier. Ich habe tolle äh, Produkte, ich habe äh, tolle äh, Abläufe, die ich nutzen kann, Systematiken, wie auch diese Veranstaltung heute Abend. Und ich habe tolle andere Persönlichkeiten, Freunde, Partner, die mit mir gemeinsam an diesem Erfolg, meinem Erfolg und dem Erfolg für uns alle, Arbeiten. Wenn ich mir das bewusst mache, steigt die Freude und ich habe in jedem ähm, Chart immer die Welle hier unten, um uns äh, immer wieder bewusst zu machen, es geht darum, aus diesem Unterwasserbereich nach oben zu kommen, weil dort oben das Leben ist. Mit ungeteilter Aufmerksamkeit Menschen begegnen, ein wunderbarer deutscher Begriff. Ich teile meine Aufmerksamkeit nicht, während ich mit jemandem spreche, schaue ich nicht auf die Uhr oder Finger noch an irgendetwas sonst rum oder schaue mal, ob ich über WhatsApp noch eine Nachricht bekommen habe. Das zeigt dem Gegenüber immer, er ist gar nicht ungeteilt voll bei mir. Es gibt dann noch andere Spielwesen, für die er sich interessiert. Warum sollte ich mich für das interessieren, was er mir anbieten will? Das ist der eigentlich entscheidende Unterschiedspunkt zu anderen. Ergebnisorientiertes Engagement. Also nicht einfach etwas rödeln und machen und tun. Nein, ergebnisorientiertes Engagement setzt voraus, dass ich mir ein Ziel setze und einen Plan mache, wie will ich diesen, äh, dieses Ziel erreichen, wie will ich dieses, diesen Plan erfüllen. Also es muss ein Ergebnis da sein. Das kann bei äh, den geplanten äh, fünf Telefonanrufen am Tag sein. Das kann sein, auch ein, ein monetäres Ziel, egal was. Das hängt ja von jedem Einzelnen von uns ab. Souveräne Kompetenz heißt in, in eurem Fall, ähm, könnte ich jeden von euch fragen, äh, der der Strip X oder Y oder was ihr alles an tollen Sachen habt was sind denn die Inhaltsstoffe, warum ist das so gut? Und wenn ihr dann nicht ins Stottern kommt, sondern ganz souverän mir die Nutzen für mich schildern könnt, dann äh, denke ich bei mir, oh ja, da weiß jemand, von was er redet und darauf kannst du vertrauen. Kompetenz bekommt man nicht, Kompetenz erwirbt man sich und auch dieses ist wichtig im, im Network Marketing, das ist Vertrauen. Vertrauen und die Unsicherheit nehmen, Vertrauen, dass die Menschen uns das Vertrauen schenken. Das ist ein irreführender Begriff. Die schenken uns das nicht. Das Vertrauen muss ich mir zuerst mehrfach verdienen. Dann werde ich immer mehr Partner, Kunden, Käufer finden, die mir das Vertrauen dann schenken, weil ich mich dieses Vertrauens als würdig erwiesen habe. Lösungsorientierte Kreativität. Es gibt Menschen, die können unglaublich viel rumspinnen, aber entwickeln überhaupt keine Kreativität, wenn es um die Lösung eines bestimmten Problems geht. Dazu muss ich schon auch bereit sein, Zeit zu investieren, um tief in die Problemwelt äh, einzutauchen, damit ich dann mit einer tollen Lösung wieder auftauchen kann. Wertschätzende Kooperation. Ja, auch wertzuschätzen. Zum Beispiel, was Dirk, was äh, Mirko, alles an Voraussetzungen äh, äh, schafft, damit das Team funktionieren kann. Wir erwarten immer Wertschätzung von anderen. Wir sollten in Vorleistung treten und anderen Menschen diese Wertschätzung geben. Nicht nur den Menschen, sondern auch den, dem Material. Das ist auch wichtig. Nicht sagen, ja, äh, kostet ja nicht mein Geld, dann kann ich ein bisschen großzügig damit umgehen. Inspirierende Kommunikation. Ja, es, es geht nicht um Information, sondern um Inspiration. In Network Marketing hat etwas mit Inspiration zu äh, tun. Und in diesem Wort ist auch der Geist drin, mit dem ich etwas tue. Äh, ein, ein guter Geist, eine gute Absicht, den Partnern zu helfen, erfolgreicher im Markt zu sein. Und ich ernte dort als Ergebnis, dass ich selber erfolgreicher werde. Runde. Ah ja. Ja, okay. Das sind die persönlichen Markenwerte. Und wenn ihr euch die mal anschaut, von oben bis unten, gibt es dafür einen Sammelbegriff. Der Begriff heißt Sekundärtugenden. Ich meine, wir sollten die unbedingt wieder in der gesamten Gesellschaft, aber insbesondere hier im Phoenix-Team, neu entdecken und diese Sekundär-Tugenden zu Primär-Tugenden zu machen. Denn das sind die Markenwerte einer jeden Persönlichkeit, die hier im Team ist. Dazu gehören so alte Werte wie Disziplin. Schaut euch die Leute an jetzt bei Olympia. In, in Brasilien, die Olympiasieger, die sind ein Ausbund an Disziplin. Nur so haben sie diese Treppchen erreichen können. Wer unkonzentriert und diszipliniert ist, kann niemals in der Spitze mitmachen. Pünktlichkeit, ja, so, so, so Nebensächlichkeit. doch, Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige, sagt der Volksmund. Denn wenn ich unpünktlich bin, alle anderen in einem Team sind pünktlich und ich erlaube mir das sogenannte akademische Viertel, ich komme eine Viertelstunde zu spät, dann bestrafe ich mit meiner Pünktlichkeit die anderen, die pünktlich sind. Ich beginne meine Seminare allesamt um 8.29 Uhr. Wenn ich da ist, kriegt den Kopf nicht gewaschen. Ich fange an. Ich wiederhole auch nicht, was ich da gesagt habe. Die müssen damit leben. Wir müssen ganz einfach das Wort Konsequenz neu entdecken. Wir sind ja so ein konsensdosendes Volk politisch korrekt geworden. Wir müssen, um erfolgreich zu sein und erfolgreicher zu sein, die Konsequenz neu entdecken. Konsequenz ist der Preis für das, was wir in der Vergangenheit nicht getan haben oder getan haben. Und Konsequenz ist der Preis, in der Zukunft für das, was wir heute tun oder auch nicht tun, das ist nicht immer so spaßig. Das Schlimmste ist, mit 60 auf einer Parkbank zu sitzen und zu, vor sich hin zu wackeln und vor sich hin zu brabbeln. Hetzte, hetzte, hetzte. Dann ist das Leben ein bisschen kürzer danach, nach 60, habe ich mir sagen lassen. Genauigkeit. ja, Das beginnt beim Ausfüllen von irgendwelchen Formularen im Internet oder auch äh, auf dem Tisch. Sauberkeit in meiner Arbeit, Fleiß, Ausdauer, auch die Hilfsbereitschaft anderen für andere da zu sein und die Wertschätzung das hatten wir vorhin schon mal dabei, die Wertschätzung einzubringen und vor allen Dingen auch den Respekt. Ich hasse das Wort Toleranz. Toleranz ist diese äh, äh, akademische Hochnäsigkeit. Ich bin im Besitze der Wahrheit und ich schaue Toleranz darüber hinweg dass du äh, nicht so bist wie ich bin ähm, ja du solltest eigentlich sein wie ich bin aber da ich tolerant bin schaue ich mal großzügig über deine Unzulänglichkeiten hinweg das ist Hochnäsigkeit nichts sonst nur eine Abrundung sollte ja nur einen Überblick geben eine Abrundung ähm, wer weiß denn, wie viele Goldmedaillen Michael Phelps äh, insgesamt geholt hat? Er hat ja jetzt in Brasilien, in Rio, äh, noch welche geholt. Und so viel sei nur verraten, es ist eine Schnapszahl. Goldmedaillen, Renate, Goldmedaillen 22. Aber er hat noch drei andersfarbig. Insofern hast du äh, recht, was die Gesamtzahl angeht. 22 Goldmedaillen. Und als er die, ähm, äh, äh, die 22. geholt hat, hat die CNN-Reporterin ähm, ihn gefragt, kurzer Einschub, ich schaue regelmäßig CNN, um mein Englisch nicht zu verlieren. Das ist eine der Konsequenzen. Kann man machen, Nachrichten bei CNN schauen. Äh, für mich sind die Amerikaner auch nicht pauschal blöd. Ja, ich... Ich unterscheide mich da von der Mehrheit der Deutschen, aber das ist so. Das nur am Rande. Hat sie gesagt, äh, Michael, woran liegt das, dass du so erfolgreich geworden bist? Dann sagt er ganz einfach lapidar, äh, viel, viel schwimmen, viel essen, viel schlafen. Dann meinte sie, ja, das machen die anderen im Zweifel ja auch. Ah, sagt er, da fällt mir ein, äh, ich bin auch immer an Weihnachten ins äh, Becken gegangen, weil ich wusste, das macht sonst keiner. Wenn ich erfolgreicher sein will als andere, muss ich immer ein Quäntchen mehr tun. Das ist ein Naturgesetz, dass einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen, ist eher die Ausnahme. Ja, also da vertrauen viele dann die gebratenen Tauben, die der Staat äh, vorbeibringt, wahrscheinlich auf Antrag. Ähm, so funktioniert das Leben nicht. Du hast es in der Hand, es ist die Welle deiner Entscheidung, du kannst deine Zeit vergeuden, aber ich warne, für Abhängen und Chillen ist noch kein Geschäftsmodell entwickelt worden. Also der Ertrag ist da relativ schmal. Wir sollten die Zeit nutzen und lernen und trainieren, ausprobieren, loslegen. Dann werden wir näher an den Erfolg kommen, auf kost zu neuen Ufern. Das geht nur so. Da muss ich schon die Birne aus dem Wasser rausheben, der unten der da im Anzug schwimmt, der erwartet ja die staatliche Hilfe. Der meint, der will ja gar nichts Neues entdecken. Der möchte nur, dass ihm irgendjemand den Rettungsring zuwirft äh, und ihn satt macht. Du kannst entweder in deiner Komfortzone bleiben, da ist es ja schön kuschelig, äh, passiv bleiben und Ausreden finden. Wer Ausreden findet, der redet sich ins Aus wir sollten Gründe finden, um aufzutauchen aus der Komfortzone in die Komfortzone äh, aktiv sein und Möglichkeiten nicht nur suchen, sondern finden, finden so lange nach Möglichkeiten suchen, bin ich, bis ich auch welche gefunden habe. Darüber hat hat äh, Mirko in seinem Buch und wir beide sind in einem einem Buch gemeinsam unterwegs äh, entscheidet ich jetzt schon vor Jahren geschrieben und sehr anschaulich. Und das zeichnet meinen Freund Mirko ja aus, dass er sehr plakativ, sehr bildhaft äh, kommunizieren kann, so dass ihn auch jeder versteht. Du hast es in der Hand, ob du passiv zuschauen willst, wie Millionen andere wie etwas geschieht, oder dass du zu den Wenigen gehörst, die dafür sorgen, dass etwas geschieht. Also äh, Dirk, Mirko, ich, ich glaube alle, die heute Abend hier dabei sind. Wir haben uns alle entschieden, aktiv dafür zu sorgen, dass etwas geschieht. Und dann wird auch etwas geschehen. Wenn wir den ersten Schritt tun, bleibt das nicht aus. Wir wollen euch wirklich begleiten auf diesem Kurs. Gar nicht uneigennützig, denn wir alle haben etwas davon. Immer dann, wenn wir etwas investieren, dann wird es sich auch für uns rentieren. Ich wünsche jedem Einzelnen von euch, jedem Einzelnen von uns, alles Gute für dich auf Kurs Zukunft. Schönen Abend. Ja, vielen, vielen lieben herzlichen Dank, Vincent. Oh, wieder viel inspirierende Sachen kennengelernt, wieder gehört. Oh, Zeit nutzen und Komfortzone. So, vielen Dank, Vinzenz. Ja, schreibt ihm, er kann das lesen. Unten, Vinzenz, im Chat siehst du das? Muss mal schauen. Kannst auch antworten, durch eine Tastatur. Äh, und ja, ihr merkt, es ist eine Live-Show. Äh, Vinzenz, wie oft hast du das schon gemacht? Noch nie. Noch nie heute. <lacht> noch nie, er war noch nie auf so einer Präsentation. Ich bin begeistert. Neben dem, dass er CNN schaut, um sein Englisch äh, zu, abzudaten, ja, ja, macht mit mir solche verrückte Sachen, super dir das natürlich hier hilft. Ja, ich habe viele, viele Dinge neu wieder so aufgefrischt, man weiß es ja eigentlich alles. Oder? Und zwar, ich habe mir so ein paar Sachen notiert, People Business, dass wir eben wieder mehr Leistungsfreude, Lebensfreude nutzen wollen, dass wir die Ernte einfahren, aber natürlich im Sommer, wo die alle am See liegen, auf dem Boot liegen oder eben am Pool liegen, dass die Bauern natürlich eben das auch natürlich äh, fliegen und hegen. Und das ist wirklich im Network Marketing. Äh. Und äh, ja, ich finde das einfach gigantisch. oder? Und die eine Folie mein persönlichen Markenwert ist genau das, aber er hat einfach cool. Äh, und äh, äh, hättest, hättest, und dann ist wirklich auf der Parkbank, hätte ich doch dazu mal nur die Chance genutzt, hätte ich doch dazu mal nur die Möglichkeit gehabt, hätte ich doch nur, oder? Freunde, Partner, mögliche Partner, Gäste, ich weiß nicht, wer alles da ist und zuschaut, äh, ja, dieses Hätte, diese Ausrede haben wir euch heute genommen, und nämlich mit der neuen Möglichkeit. Hätte ich doch dazu mal nur einfach 20 Dollar genommen. Wir haben die Aktion für Prodigy, ich habe auch heute wieder zufälligerweise gleiche Farbe, die wieder so geil, die meisten kennen auch meinen Prodigy 5-Koffer, ja, ja, von dem her. Äh, ja, der John Williams hat die uns die Möglichkeit gegeben, nochmals jetzt zuzuschlagen, jetzt zu positionieren, jetzt wirklich eine Entscheidung zu treffen, dabei zu sein, ich sehe das so als kleiner Insider-Tipp, Freunde. Hier dabei zu sein, jetzt die Position zu sichern, das ist so wie, wenn ich mit Aktien handle, das echten Insider-Tipp wie mit Aktien, die gigantisch abgehen. Wenn ich jetzt diese 20 Euro investiere und im Januar dann auf zero und wenn ich im Skifahren bin, dann gehe ich halt nicht auf zero Aber diese Positionierung jetzt in unserem System, in unserem Network-Baum, wie man dem so sagt, im, im Tree, wirklich die richtige Position zu haben und ein bisschen was zu machen, weil ein 20er hat jeder und im Januar dann richtig loszulegen, aber jetzt werden die Positionen verteilt, jetzt kann ich diese Möglichkeit nutzen und glaub mir eins, viele dieser Positionen gehen einfach unter der Hand weg, weil man spricht die Leute an und plötzlich will ich jemanden antworten: hast du bist schon dabei? Ich sage, ja, ich habe da schon investiert, 20 Euro und habe auch schon Einige Leute ins Geschäft gebracht. Das ist ein Empfehlungsmarketing. Das ist wie ich empfehle es dir. Das ist wie beim Golfclub dabei sein zu können äh, oder beim Roundtable, beim Rotary Club oder bei den Freimaurern diese ganzen Vereinigungen, wo man wirklich nur mit Empfehlungen reinkommt. Und ich denke, das ist eine einmalige Chance. Äh. 20 Dollar, das ist die. Reservierung für Seminar quasi, sage ich mal so, und danach kommen die Productive 5 Produkte, aber mehr erfahrt ihr da über den Gastgeber, der euch diese Seite gezeigt hat. Okay. Für die Vision gibt es noch einiges Neues zu sagen. Ich hatte schon, ich habe schon den ersten Pulse 8 im Briefumschlag bekommen heute. Der Briefumschlag war einfach <lacht> Grüße, okay, Spaß beiseite, uh, Pulse 8 wird wieder kommen in Zukunft mit anderen Produkten wie Kettobrü, was Forever Green groß gemacht hat, weltweit in 200 Ländern aktiv zu sein, es werden auch wieder statt ketobrü in der Box, wird es auch wieder in neuen Verpackungsmaßeinheiten gemacht, das wird wieder produziert, da wird geforscht, entwickelt, Verpackungsfirmen angefragt, das ist ein Riesenaufwand und das ist einfach stark. Und das ist eine richtige Zukunft, ich freue mich aufs 2017, wir setzen heute die Weichen, um mehr aus dem Leben zu machen. Nutzt das, meldet euch beim Phoenix Team Pro an, dann habt ihr garantiert jetzt auch die Lernsnacks, wo der Vincent schon wieder mal zu schnell geplaudert hat, und die Newsletter, diese Leistungsimpulse hat er auch schon wieder zu schnell. Aber wir sind halt diesen, wir setzen diese Dinge um. Freut euch, alles beginnt übers Anmelden auf dieser Seite. Nicht angemeldet, keine Infos, keine News. Wir haben uns entschieden, das Tool zu nutzen, um einfach an alle Menschen in unseren Organisationen ranzukommen. So. In diesem Portal werdet ihr die Tage dann auch die heutige Aufzeichnung finden. Könnt ihr auch einige Dinge draus nehmen für eure Möglichkeiten? Das Portal, das Phoenix -team .pro für Professional, okay? Und das Meeting findet ja immer Phoenix -team .world statt. So haben wir das getrennt. Äh, waren sehr froh, dass wir die Webseiten noch bekommen haben. Und das ist wirklich eine gigantische Geschichte. So, ich bedanke mich nochmals recht herzlich auch beim Dirk, dass er mir heute Abend die Technik gemacht hat. Wir sehen uns nächsten Montagabend 19.20 Uhr mit dem spannenden Thema äh, für Marketing-Einladungen, was ich das letzte Mal, ja, wir gehen einfach den nächsten Schritt an und ich freue mich riesig nächste Woche ein spannendes Meeting zu machen mit euch 19.20 Uhr. Und ja, lasst uns gemeinsam, lasst uns gemeinsam krachen. Nutzt diese einmalige Gelegenheit wirklich 20 Dollar für einen Geschäftsaufbau. Und das ist Wahnsinn. So, das war's von meiner Seite und ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke vielmals und tschüss zusammen.